Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Heute folgt Tag 27. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen. Nun bin ich bei 5610 ,11 Euro 11 Cent. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und beginne mit 40 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen. Einstiegskriterien im MetaTrader 5. Und ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. US-Dollar, japanisch yen, sieht ganz gut aus. Kurs müsste noch etwas fallen. Jetzt steige ich ein und noch mal Ich steige nochmal ein. perfekt, alle drei Trades gewonnen, das ist ein Tagesgewinn von 296 Euro und 40 Cent. Wer sich für meine Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich für mein privat coaching 10.000 Euro pro Monat bewerben. Bis zum nächsten Mal. Adios.